Anhand dieses kleinen 3D-Objektes zeige ich Ihnen die Möglichkeiten der Wohnflächenberechnung auf. Durch eine Massenermittlung werden die Wohnflächen berechnet und Sie können diese abrufen über das ganze Objekt hin. Sie sehen hier, die grünen Flächen sind die effektiven Wohnflächen, die gelben sind die reduzierten Werte und die roten sind diejenigen, die nicht mehr berechnet werden. Die zugehörigen Werte können Sie in der unteren Tabelle sehen. Wir können hier alle Räume aufrufen und nun wird in jedem aufgerufenen Raum die zugehörige Fläche ausgewiesen. Wir können sie hier am Modell sehr deutlich überprüfen und sehen hier, wo welche Wohnfläche auftritt. Für den Wohnflächennachweis rufen Sie Extras Auswertung Wohnflächennachweis auf, generieren diese und können nun die Werte in den Plänen ersehen. Manchmal braucht es noch die Aktivierung des Layers Wohnflächennachweis, mit dem Sie übrigens danach die Flächen auch wieder eliminieren können. In den Listen können Sie hier die Wohnflächen mit dem effektiven Putzabzug sehen. Unten sehen Sie hier jetzt die ganzen zugehörigen Werte, wie viel sie berechnet werden. Wir haben dann die Flächennachweisliste, die direkt mit den Plänen, den Bunden, die Sie vorhin gesehen haben, korrespondieren. Damit kann sehr einfach äh, ein Wohnflächennachweis erbracht werden, der ja vor allem in Deutschland von Bedeutung ist. Um die Werte nun zu konfigurieren, wählen Sie die Stammdaten bei den Optionen. Hier können Sie die Werte auch individuell konfigurieren.